Die sind doch alle verrückt. Du machst das gleiche. Wer? Ich? Ja, immer wenn du Fußball guckst. Ja, okay, das stimmt. Also warum nicht auch bei Wahlen? Sei kein Zuschauer. Handle jetzt. Geh wählen. Dieses Mal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019.